Ich hatte es ja schon ein bisschen angekündigt, ein paar Gedanken zum Thema Coronavirus, wie wir sind oder in Neudeutsch, wie wir ticken. Ich selber, ich, Björn Köhler, Lehrer Mafi, wie auch immer, ich habe schon zig Erkältungen, also kripale Infekte, die habe ich durchgemacht. Und ich lebe immer noch. Warum mache ich das alles jetzt hier mit diesem Text? Ganz einfach, damit es auch Leute mitlesen können. Ich werde diesen Text auch unten in der Videobeschreibung nochmal anführen, damit sich die Leute das übersetzen können. Denn mittlerweile fragen immer mehr Leute an, ob ich alles auch auf Englisch mit englischen Untertiteln machen kann. Na gut, ich lebe also immer noch. Meine erste Reaktion bei diesem Thema Corona, naja, allseitig informieren. Aber nun das Problem. Heute schrieb mir jemand in den Kommentaren, das Problem ist, sich zu informieren. Er schrieb, der Mafi, genau darin liegt das Problem, die richtigen Informationen herauszufiltern. Das erfordert eine große Bandbreite an Informationen zu lesen, zu verstehen und zu bewerten. Ich habe ihm darauf geantwortet. Direkte Zitate, nicht böse sein. Richtige Informationen kann man nur herausfiltern, wenn man eine gewisse Vorbildung hat oder bereit ist, sich diese anzueignen. Er hat erstmal gar nicht geantwortet. Kein Daumen nach oben oder irgendwas, nichts. Ich hätte dabei noch ergänzen sollen. Und äh, Lebens- oder und fachspezifische Erfahrung ist wichtig. Zum Wort Erfahrung. Erfahrungen hat man erfahren. Man hat es also erlebt, man hat es auch verarbeitet, was man erlebt hat. Man hat es in das bisherige Vorwissen eingeordnet und damit zum Problem an sich. Menschen sind faul, bin ich auch, und lassen sich schnell ablenken, ich auch. Durch Brot und Spiele, also Gladiatorenspiele oder Fußball, also ich nicht so. Aber YouTube, ja, ich ein bisschen, PC-Spiele, ich früher mal, ja, und so weiter und so fort. Wir kennen alle diese Quellen der Ablenkung. Das ist typisch für Menschen und das ist auch verständlich. Also es ist normal, der Norm entsprechend. Das ist also, was die breite Masse für richtig hält. Dabei vergessen die Menschen gern das Lernen. Also nehmen wir mal Fridays for Futures. Ne? Lernen ist nicht so wichtig. Sowieso nicht, wenn die Welt untergeht. Ist komisch, das Thema ist vorbei. Ne? Naja gut. Und viel Wissen wird überhaupt nicht angeeignet. Äh, auswendig lernen. Ja. Auswendig lernen. Das ist die Basis. Und aber auch ein Lerntraining. Bloß mal als Beispiel, als Flieger. Flugzeugführer. Ohne auswendiges Wissen ist man am, das möchte ich lieber nicht sagen, ähm, wenn ich nicht abrufbereites Wissen als Flugzeugführer in Notsituationen vor allem parat habe und nicht erst nachschlagen muss, dann kann ich in Notsituationen nicht richtig handeln. Dann ist mein Denken wie blockiert. Na gut, zurück. Etwas Neues ist passiert. Das erfordert natürlich oder erweckt auch unsere Aufmerksamkeit. Und typisch unsere Neugier. Ich bin auch neugierig. Wenn auch mittlerweile begrenzt. Ne? Ich bin ja schon 60. Wenn es äh, schön ist oder sehr interessant und nicht bedrohlich, also cool ist, ja dann wird es ausprobiert. Das habe ich natürlich auch. Zum Beispiel als das Internet damals aufkam. Ja, da war ich sofort dabei, das macht Spaß. Man kann ja auch programmieren noch und naja und so weiter. Der umgekehrte Fall. Äh, etwas Neues ist passiert und es erscheint uns als bedrohlich. Na ja, dann gibt es Angst. Jetzt kommt der Unterschied. Ich habe da nicht mehr so viel Angst. Warum? Äh, Erfahrung. Na gut, äh, aber was geschieht mit uns? Was, was geschieht mit uns, wenn etwas Neues passiert? Wenn es bedrohlich erscheint? Die Angst, die tritt dann auf, wenn das Bedrohliche, aber es muss neu sein, jeder bisherigen Erfahrung widerspricht. Wenn es bedrohlich ist, aber nicht neu, ja gut, dann weiß man, was auf einen zukommt und man wappnet sich. Man geht zum Beispiel in Kampfhaltung. Wenn aber das, wohlgemerkt, neue Bedrohliche auftritt, versucht jeder, sich zu informieren. Es sei denn, er kennt das schon, das habe ich aber gerade gesagt. Und jetzt haben wir das Problem. Das Problem an sich. Man ordnet nämlich neue Informationen in bisheriges Wissen ein. Und jetzt haben wir es. Wenn aber bisheriges Wissen nicht da ist, ja, dann erwächst daraus ein Problem. Nun wieder zur Faulheit. Das Plausibelste aller Rechercheergebnisse. Ne? Man informiert sich und recherchiert, man guckt also nach. Das plausibelste aller Rechercheergebnisse wird sofort eingeordnet. Das geht ganz leicht. Äh, plausibel, weil es ja zu einem Teil der bisherigen Erfahrungen passt. Aber, und jetzt kommt die Gefahr, ein hebräisches Sprichwort sagt, der Taube hörte, wie der Stumme sagte, dass der Blinde sah, wieder Lahme tanzte. Ich habe das mal aktualisiert, und zwar aus »Er ist wieder da« von Timo Wernisch. Und ich zitiere mal im o -Ton. »Aber man weiß ja, was man von unseren Zeitungen zu halten hat. Dann notiert der Taube, was ihm der Blinde berichtet«, der Dorftrottel korrigiert es und die Kollegen in den anderen Pressehäusern schreiben es ab. Das habe ich gefunden auf myzitate.de, er ist wieder da. Und jetzt kommt ein sehr passender Link und den muss ich natürlich in die Videobeschreibung reinbringen, beziehungsweise ich werde ihn hier oben nochmal kurz verlinken, Leute. Ne, ich werde es am Schluss tun. Zum Brüllen, aber das passt genau zu diesen Sprichworten. Ihr lacht euch tot. Kann ich jetzt schon versprechen. Bisher nicht viel beachtet. Aber es ist wirklich der Hammer. Schaut es euch an. Es ist eine Minute. Die lohnt sich. Ja gut. Jetzt schreiben es die Kollegen aus den Pressehäusern ab. Und damit es auch alles ein bisschen glaubwürdiger klingt, kommen rhetorische Tricks zum Einsatz. Ich sag mal einen falschen Satz, der aber komisch klingt, irgendwie wahr klingt. Bekanntlich haben Eskimos keine Backenzähne. Das Wort bekanntlich habe ich direkt groß geschrieben, extra, weil bekanntlich ruft in uns ein Gefühl hervor wie, ach so, das weiß jeder, oh, ich weiß es nicht, na, dann wird es schon stimmen. Oder es gibt doch Redner, wie sie alle wissen und so weiter und so fort. Oder man weiß doch das, <lacht> na und so und und so weiter und so fort. Solche Tricks, die werden dann natürlich mit angewandt. Und es gibt noch viele andere, aber dazu will ich jetzt gar nicht kommen. Und schon glaubt man, was letzten Endes der Blinde berichtet, der Dorftrottel korrigiert hat und die Kollegen in anderen Pressehäusern abgeschrieben haben als das Wahre. Zur aktuellen Corona-Situation nochmal zurück. Ich glaube, es war Dr. Köhnlein. Ich werde jetzt hier oben schnell noch einen Link anfügen, hier oben. Äh, oder einer der anderen mutigen Ärzte. Ach, ich werde einen Link zu diesem Video, wo ich die mutigen Ärzte vorstellen, anfügen. Ähm, der sagte, die Pharmaindustrie verdient am besten an Impfstoffen, weil das Patent dafür nicht ausläuft. Also nicht wie bei den neuen Medikamenten. Nach vier Jahren ausläuft das heißt also wenn ich ein patent habe dann läuft das im technischen bereich weiß ich es? ich habe auch einige nach 20 jahren aus und dann ist es vorbei dann kann jeder das ding nachbauen und einfach nachmachen und ich kann nichts mehr dagegen tun und wenn der dann ein besseres marketing hat dann tja, habe ich pech gehabt bei den pharmaherstellern ist es genauso also wenn die zum beispiel ein neues medikament haben entwickelt haben das kostet sehr viel Geld die Entwicklung und sehr viel Mühe und Zeit das auch dann nach vielen vielen vielen Tests durchzubringen dann können die das nur vier Jahre lang alleine herstellen und kein anderer darf es herstellen nach den vier Jahren ähm, dann dürfen es auch andere herstellen ohne irgendwie zu fragen und verdienen ihr Geld auch damit das ist irgendwie ein bisschen doof verstehe ich aber am besten verdient die Pharmaindustrie an Impfstoffen und jetzt kommt das Komische, was auch der Doktor sagte. Äh, ja, komischerweise wird immer dann geimpft, wenn alle Krankheiten oder Epidemien oder was auch immer schon vorbei sind. Jetzt kommt eine letzte Frage. Cui Bono. Wem nützt es? Ist das eine Frage der Faulheit? Ich muss mich schon umfassend informieren, um beurteilen zu können, wem nützt es. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel, das war nur ein Beispiel, die Pharmaindustrie nehme. Wem nützt also dieser ganze Blödsinn? Liebe Leute, das waren jetzt zehn Minuten, über zehn Minuten, aber es war mir wichtig. Und ich werde am Ball bleiben, denn, wie war es doch, hat Brecht das gesagt, wenn das Unrecht plötzlich zurecht wird, dann wird Widerstand zur Pflicht. Ich habe keinen Nerv mehr für diese Dummheit der Bevölkerung und für diese Lügen, des Systems. Also, ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut. Tschüss. Denkt drüber nach.